Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, im Namen amerikanischer und europäischer Großkonzerne möchte ich Sie für die Abkommen TTIP und CETA beglückwünschen und mich für Ihre Kooperationsbereitschaft bei den Verhandlungen sehr herzlich bedanken. Sie hätten sich auf Werte wie Demokratie und Menschenrechte zurückziehen können, um unsere Pläne zu blockieren. Doch sie haben gesehen, welche Vorteile TTIP und CETA uns allen bringen. Vor uns liegt ein goldenes Zeitalter der Profite. Und wie wir alle wissen, sorgen nur unsere Profite für Wachstum und Arbeitsplätze in Europa. Sie durch Handelshemmnisse wie Umweltstandards oder Gewerkschaftsrechte zu beschneiden, grenzt daher an Menschenfeindlichkeit. Viel zu lange mussten sich multinationale Konzerne durch ähnlich lange Verfahren von nationalen Gerichten quälen, viel zu lange waren unsere Profitinteressen der Willkür demokratisch beschlossener Gesetze ausgeliefert. Mit unseren neuen Möglichkeiten zu Investorstaatsschiedsgerichten gehört diese lebende sozialromantische Utopie namens Rechtsstaatlichkeiten und endlich der Vergangenheit an. Denken Sie nur daran, wie viele Arbeitsplätze es sichert, wenn wir stark für die Umweltgesetze vor diesen Gerichten verklagen können. Zum Beispiel die Arbeitsplätze der 100 weißen Männer, die in diesen Gerichten sitzen und die über diese Klagen entscheiden. Wollen wir diese Menschen wirklich von leeren Auftragsbüchern verhungern lassen, damit linke Spinnerinnen ihre Gewerkschaftsrechte oder ähnliche Utopien durchsetzen können? Ein solches Verhalten wäre aus unserer Sicht nichts als unsolidarischer Klassenkampf. Vor diesem Hintergrund können wir feststellen, dass Sie sich nicht von Sozialismus betören ließen, sondern mit TTIP und CETA einen Meilenstein des Kapitalismus ermöglichten. Sie waren es, die mit ihrer Lethargie dafür gesorgt haben, dass die Kritiker den Wind aus den Segeln genommen bekamen. Sie saßen daneben, als wir die in den letzten Jahren und Jahrzehnten errungenen Sozialstandards und Menschenrechtsstandards aufs Spiel gesetzt haben. Wir haben die Herrschaft der Bürokratie durch die Herrschaft des Marktes ersetzt. Gut so. Denn wie wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, ist der Markt unfehlbar. Er kann besser als Regierungen entscheiden, welche Stoffe für uns giftig sind und wie viel Lohn man wirklich zum Leben braucht. Deswegen widmen wir diese Dankesrede -Di, Ihnen, die durch Ihre Untätigkeit dem Markt die Alleinherrschaft über unser Leben ermöglicht haben. Begeben wir diese Feier gemeinsam mit einem gemeinsamen pro dinner Auf gute fahren.